Richtig geiler da. So liebe Leute, diesmal haben wir ein paar Videoausschnitte aus Kroatien, dem Putjka-Gebirge, also in der Nähe von Opatia. Ist nur ganz kurz, aber trotzdem ziemlich cool, wie ich finde. Einen schönen guten Morgen. Wir sind wieder auf Achse und jetzt machen wir mal wieder ein, ein bisschen von Kroatien, damit es nicht dabei machen Wir sind eigentlich nur zum boden da oder so. Und die Konstellation ist eigentlich auch ganz lustig bei uns diesmal weil die Petra mit dem Clan da ist und ich und die Viktoria waren da vorher schon in Triest und haben da ein bisschen gescoutet Gut, gut. Yeah, yeah, mega. Yeah, mega. Yeah, give him. Give him. Yeah! Woohoo!